OER ist ein wichtiges Thema für Creative Commons, weil unsere Lizenzen fast überall eingesetzt werden, wo es um OER geht und deswegen beschäftigen wir uns auch mit der Entwicklung in dem Bereich. Und das ist insofern eine ganz spannende Sache, dass sich sogar das Headquarter von Creative Commons diesem Thema angenommen hat.